Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, ich war krank in der Zwischenzeit, deswegen kam so lange kein Video. Und ähm, dann war ich noch unterwegs und dann hatte ich eigentlich ein Video, was ich hochladen wollte. Aber das hat mir dann doch nicht gefallen und ich konnte es nicht übers Herz bringen, das hochzuladen. Deswegen kam so lange nichts. Aber jetzt bin ich zurück und bin voller Tatendrang. Und das passt auch zum heutigen Video, denn ich habe mir für heute überlegt, wie basteln mal was zusammen. Wir werden mal aktiv, beziehungsweise ich werde aktiv und ihr könnt gucken, ob ihr es cool findet und vielleicht ähm, danach auch aktiv werden. Moment, Zug. Wir wohnen hier direkt an den Bahnschienen, deswegen ist es manchmal lauter. Es geht um folgendes. Ähm, ich trage seit ein, zwei Jahren wieder Ketten. Ich hatte eine Zeit lang wirklich nur Ohrringe und Ringe getragen und inzwischen trage ich oft Ketten und auch sehr, sehr gerne. Und ich habe auch inzwischen ein paar ähm, und ich bewahre meine ganzen Ketten in so einer Box auf. Also, ich habe drei von diesen Boxen. Eine ist für Ringe, eine für Ohrringe und eine für Ketten und Uhren. Und das sieht auch ganz hübsch aus, so die drei übereinander. Problem ist nur, die Ketten verknoten einfach immer. Und da das meistens keine Ketten sind, für die ich mehr als ein paar Euro ausgebe, also ich kaufe mir jetzt keinen teuren Schmuck, sondern eher so Modeschmuck und die sowieso schon jetzt keine langjährige Haltbarkeitszeit, wow, ich habe mich komplett verhaspelt. Also, da das meistens relativ günstige Ketten sind, die sowieso relativ schnell kaputt gehen, ähm, ist es schwierig, die in eine Box zu tun, in der sie sich verknoten, weil dann gehen sie noch schneller kaputt. Und ich habe hin und her überlegt, wie mache ich das und ähm, wie könnte ich die aufbewahren, die irgendwo drüber hängen, aber worüber. Und dann habe ich auf Pinterest geguckt und habe eine Idee gefunden, die ich gerne nachmachen würde. Es geht um folgendes. Ich hoffe, ihr seht jetzt das wunderschön gewordene Ergebnis. <lacht> ähm, also eine super einfache Idee. Einfach eine Möglichkeit, Ketten eben aufzuhängen, ähm, an einem Ast mehr oder weniger, an ein paar Nägeln. Ich finde, es sieht sehr hübsch aus und da ich in meinem Zimmer noch ein paar Wände frei habe, dachte ich mir, das könnte hier vielleicht ganz gut reinpassen. Außerdem bin ich sehr naturverbunden, würde ich sagen, und deswegen gefiel mir die Idee mit dem Ast. Man braucht dafür wirklich nicht viel. Das Einzige, was man braucht, ist eben ein Ast. Den habe ich aus dem Wald. Macht mal einen Spaziergang durch den Wald, dann findet ihr bestimmt einen ganz hübschen. Den fand ich ganz cool, weil der so hübsch gebogen ist. Ähm, dann ein paar Nägel und einen Hammer, das hat man hoffentlich meist zu Hause. Und einen Bindfaden, Nylonfaden, ihr könnt auch Geschenkpapier benutzen. Irgendwas, um das Ganze dann nachher aufzuhängen an die Wand. Und ähm, alles, was ihr dann machen müsst, ist, den Ast zu nehmen und ein paar Nägel rein zu hämmern Und dann den Faden an dem Ast zu befestigen. Ihr könnt entweder zwei verschiedene Fäden benutzen und die dann oben nochmal zusammenknoten oder ihr benutzt einfach einen langen, wie ihr das besser und einfacher findet. Und dann hängt ihr das ganze an die Wand, in die ihr auch noch einen Nagel reingehämmert habt und dann könnt ihr eure Ketten aufhängen. Und dann sieht das ganze so aus und ich finde, das sieht wirklich ziemlich cool aus. Also, ich habe halt echt einfach nur auf Pinterest so Kettenaufbewahrung gesucht. Und dachte mir, wow, das macht was her, das kostet kaum was und es ist wirklich einfach zu machen und ähm, ich dachte mir, ich teile die Idee mal mit euch. Vielleicht gefällt es euch ja, ich glaube es ist ziemlich praktisch und vor allem glaube ich wirklich, dass man erstens dadurch einen besseren Überblick über seine Ketten hat und zweitens die sich einfach nicht so ätzend verknoten und ähm, ja, ich finde es macht ein bisschen was her. Von daher, wenn ihr Bock habt und wenn ihr auch noch nach einer Kettenaufbewahrung gesucht habt, vielleicht könnte das was für euch sein. Falls ihr es nachmacht, freue ich mich auf jeden Fall sehr über ein Foto mit dem Hashtag Leoniso und über einen Kommentar. Und, ähm, und dann habe ich noch eine Frage an euch. Ähm, und zwar geht es darum, ihr reist ja bestimmt auch hin und wieder mal und nehmt dann auch Schmuck mit. In welchen Aufbewahrungsboxen nehmt ihr Ketten mit? Weil ich habe halt so eine Schachtel, wo ich alles reintue, aber auch darin verknoten sie sich und ich kann ja leider meinen Ast nicht mitnehmen. Deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr da einen coolen Tipp für mich habt. Vielleicht fällt jemand von euch was ein. Ich würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann! Tschüss!